Also ist das so? Ist der unangenehmste Dreh? Einfach der schönste. Dreh. unangenehmste und ich glaube unnötig teuerste. Mhm. Willkommen zu der nächsten Folge Holle Undercover mit der Mission, auf die wir alle ewig gewartet haben. Ich werde heute Frank Rosin Undercover testen und ich möchte euch sagen, ob das, was Frank Rosin im Fernsehen, sage ich mal, nach außen trägt, nämlich, dass er der Endgegner ist, was Kochen angeht, dass das Beste, erst bei ihm zu finden ist, ob das doch Fakt ist und nimmt es so, wie es ist. Ich als jemand, der noch nie Sterne gegessen hat und gerade das finde ich interessant. Schmeckt das, geil macht das hin oder ist es einfach nur was, was ist das? Nur, das werde ich euch sagen, ich habe mich geil ausgerüstet, es ist nicht 0815 wie letztes Mal, ich habe geiles Equipment, ich zeige euch jetzt, wie wir das Ganze abdrehen und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich. Wenn man da drauf drückt, recordet er auch die die Lampe auch aus? Ne, doch. So Leute, wir machen jetzt Tests hier, wie wir die Kameras präparieren. Zeig doch mal. Der <lacht> läuft ja schon. Das läuft. Unauffällig. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wie so ein Minion, das was. <lacht> das <lacht> ja. ist geil, geil. Das ganze Ding ist speichert, das hat ähm, auf jeden Fall genug Speicher. Okay. Ich habe ich hab mir Sachen gekauft. Also Leute, ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie ich mich quasi ein bisschen äh, unkenntlich mache. Der letzte Undercover Test ist ja aufgeflogen, weil die mich erkannt haben. Die Challenge war wir brauchen kleine Kameras. Und wir haben jetzt, und da habe ich äh, auch wirtschaftlicherweise Insta360 als Partner ins Boot geholt. Insta360 mit ihrer kleinen Kamera. So Achmed, zeig uns bitte die Kamera. Das ist das kein hübsches Ding. Kleines winziges Ding wird mit einem Magnetteil. Ihr habt es wahrscheinlich gar nicht gesehen. Hier haben wir die platziert. Mit einem Magnet, der wird mitgeliefert, habt ihr dahinter. Und das gleiche, wenn wir noch machen, mit meiner Bauchtasche. Oder hat wie so ein geiles kleines Stativ. klappt das eigentlich, sieht aus wie ein Schlüsselanhänger. Klappst du auf und hast ein kleines Stativ auf dem Tisch. Ne? Genau. Und dann inshallah, das Ganze wird gut gehen und wir sehen uns bei Rosin. Leute, wer jetzt sagt, man sieht das trotzdem, es geht nicht anders, du musst irgendwo eine Linse haben, wir sind ja nicht bei der CIA. <lacht> Danke, Insta260 für den Support, Mann. Geil, da hätte ich nicht mit gerechnet, Mann. Haut's in die Kommentare, wenn euch die Mission flasht, Mann. Und ballert mir den Daumen unbedingt nach oben, aber volles Fund rein. Und dann werden alle auseinandergenommen. Zwei Sterne, ich glaub's nicht, dass ich mal zwei Sterne essen darf. Schreibt's in die Kommentare, anderer Mensch oder nicht. Wir sind auch so ein gesuchter Mörder. <lacht> Nein. Ich habe extra eine andere Brille angeschnallt, mit der ich scheiße gucke. Es ist kniffrig mit der Sache, so. Man muss ja dazu sagen, wenn man jetzt ganz genau darauf achten würde, es geht halt nicht anders. Du brauchst eine Kamera. Also, wir geben uns wirklich auf ein unbekanntes und gefährliches Türra. Na, Ahmed? <lacht> ja, Mann. Und dann würde ich sagen, let's letterly, let's go. Ab in die Hülle der Löwen. <lacht> ja. Hast du voran? Moin. Moin. Wir haben, äh, zwei Personen. Äh, also reserviert. mein Name. Ja, sehr gerne. Ich zeige dir meinen Tisch. Mhm. Nee, nee, nee, nee. Um euch in uns reinversetzen zu können, folgende Info von mir, weshalb vieles so unangenehm ist, weil jeder Gast mitgekriegt hat, was wir reden, weil das ein Wohnzimmerfeeling war, keine Musik, ganz leise nur und das Personal hat uns auch immer auf die Finger geguckt. Maximal unangenehm. Also draußen kann man nicht sitzen zufällig. Also ja, können wir uns draußen Ah, ja, Perfekt. Möbel nee. da so tief sind, das genau. sind Ah, das macht also man, da kann man nicht essen. Äh. Das, macht das macht nichts, das macht nichts. Aber zum Essen können wir nicht zur Not hier essen? Nein, nein, ein Essen ist sehr wenig. Äh. Okay. Besserchen würden wir noch mal nehmen? 1,0. 1,0. 1,0. sehr gern. ja. da wir, wo das steht. Äh, gerne. Da stimmt gerne. Sie auch Cola Zero, oh, bitte nicht still. Cooler Zero, oh, mach ich schon wie cool. So, oder? Ja, das Wasser was steht, ja, ja, was steht. steht. Okay. okay, danke schön. Wir müssen gerade aufs Handy umschwenken, weil alles los ist. Mann. Es ist so unangenehm, weil die den Braten gerochen haben. Ich weiß nicht, ob die mich kennen. Es kann sein, ich weiß es nicht. Aber wir müssen das auch mega an der Kamera das Ganze durchziehen. Aber auch super an der Kamera. Jetzt zeigt sich auch Holla Undercover, was taugt man. Direkt hat sie geguckt, ne? Ja. Unglaublich. Also so angezogen sind wie die letzten <lacht> Das ist uns egal. Wir müssen jeder drei Gänge bestellen, ne? Das war's wirklich kriegst. Am Ende des Tages ist, ist das dann halt so, oder? Was würdest du denn essen? Mal dass ich frage. Tafelschokolade von Entenleber, Kalbsjuice mit Trüffel und gebackener Beeren aus Ja. Yeah. Und Ochsenbau, mit gegrillten Hütchen und dann ist es. So soll sein. Komplett Katastrophe schon ich Der Arme gibt jetzt so viel Geld aus, weil wir hier drei Gänge bestellen müssen. Das war eigentlich der Plan, dass er probiert. Und jetzt haben wir für mich leider auch nochmal mal drei Gänge nehmen müssen. Der Arme Holger. Du Trinken, äh, Wasser sein? Wasser Ein kleiner ja, äh, Wassertrinker. Zum ersten Gang würde ich dann noch mal eine Cola nehmen. Ja, mach ja, ja, danke. Schön. Vielen Dank. Was war denn so nochmal nummer für Buttersornen? Ich bin nicht mal darauf konzentriert, dass ich äh, nicht in den Erdboden verschwinde. Ich <lacht> hab' Eis und Butter gemischt. Ne? Mhm. Das ist das auch heftig. Ja. Das dampft noch okay. Das ist lecker. Drauf. Weißt du, was ich hier auch geil finde? Alle sind direkt auf Alarmposition. Wenn irgendwas ist, die erkennen das sofort. sofort es die wird die Tür geöffnet. Die wird der Stuhl reingezogen. Sehr gut ausdrücken. Der erste Küche für Sie. Die Eine Butter habe ich auch noch gar nicht probiert. Mhm. Schmeckt als bei ich 50 kurz an Milch mache. Das also wäre sogar leicht pruchtig noch. Das erste Mal im Sternenrestaurant? Das erste Mal im Sternenrestaurant. Ich auch. Weißt du, wofür ja. ich den löffel ist? Ach, gibt <lacht> es verschiedene Sachen? Ich esse alles mit den gleichen. Das ist aber geil, sehen. Ja, ja, aber man weiß, es ist kein Stock. Das schmeckt irgendwie so ein Mix aus einem Käsecracker. Von der Konsistenz unbeschreiblich. Richtig schön fischig und zerfällt so eine Mischung aus gegart und nicht gegart. Ja. Also richtig voll. krass. Koriander auch mit bei. Das ist mir was zu salzig, ich ja nicht. Hm. Also, man hat die Geschmäcker rausgeschmeckt, War natürlich top. Alles Da werde ich mir das noch einmal runterstehen. Ist das klar? Ehrlich? Ja. Ja. Ja. ja? Genau. Oh, ist das jetzt extra, Leute? Natürlich. Ehrlich? Ja klar. Mhm. Das macht so lustig wie ja. Ich Ja. mir vorstellen? Danke schön. Danke schön. Ja, schön. man merkt einfach dass das ganz was feines absolut außergewöhnlich einzigartig aber das ding ist trotzdem nicht meins muss ich ehrlich sagen das Ganz, ganz fischig, ein bisschen giftig wie Matthias. Das ist nicht meins, Leute. Jetzt kommt der Kollege. Ich hab's jetzt nicht verstanden. das Ist immer mal eine Vorspeise? Ja, ne? Ist mit Popcorn und Mantel, Eis drin, verrückter Beigeschmack, den ich gar nicht deuten kann. Weißt du, was ein bisschen Ja. Die Safra. Ich schau, meine Mutter wollte ich sagen. Aber ich wollte mich jetzt nicht zum Affen machen, aber Gar das war nee, Safran. ist das war dann Safran, das Das sind 33 Euro für so mhm. Das ist schon hart. Ja. Wofür? So Nein, das ist schon, man muss einfach sagen, das ist krasses Essen. Aber es ist nicht meines, Es ist es glaube ich auch nicht dein Essen. Ein paar waren ja schon heftig, aber... Mhm. <lacht> <lacht> <Ich>. <lacht> das ist aus wie ein Backlaber. Das ist aus dem ein Backlaber, ja. Das ist Klavier. Das ist Klavier, brauchst was das? Schmeckt scheiße. <lacht> also, die Teller sind leer. Mag man mich Banause nennen. Aber das ist bisher das ist nicht meins. Das sind geile Sachen bei gewesen. Mhm. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, wunderbar. Wunderbar. Perfekt. Wie sieht das mit Nitzlamm? Gemachene Nächster Gang, nächstes Glück. Also ist das so? Ist, das unangenehm, das ist der unangenehmste Dreh? Einfach der Das unangenehmste und ich glaube, unnötig teuerste. Mhm. Was sagt ihr wirklich. Was du da? Das geht nicht zu schneiden. Hier nicht zu schneiden. zweimal Hops genommen zu so. werden. Okay, ich habe jetzt mal Arbeitsgeschichte hier. Zu salzig. Ja, okay. Aber er hat die Gerüste oben vom Fleisch. Ganz krank. Das schmeckt nur war warm und salzig, also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand zwei Sterne verliebt. Ich verstehe das nicht. Die ganzen Special-Komponenten, die Zubereitungsweise und irgendwelche Begriffe, die man nicht versteht. Aber zum Schluss muss es auch schmecken die Das Gemüse ist hier. Ganz krank Röster rum, das muss man natürlich sagen. Unnormal. Lecker. Ich bin auch benommen vor vom ersten Mal. Ich bin auch durch. Du ist auch durch? Ja, ja. Ich will auch dringend weg, sag ich dir ehrlich. Ich hab keinen Bock mehr. Das heißt, in Gang gibt es jetzt dreierlei Käse, glaube ich. Wir sind echt alle so Leute, muss man denken, bloß, also man passt sich dem auch an. Wir merken, wir reden, reden leise, weil wir haben keinen Ton, sonst. Das ist immer unangenehm. Auch von der Stimmung nicht meins. fühlt man sich nicht wohl, finde ich die absolut eingeschränkt. Es so. ja. das gefällt mir, dass man hier jetzt nebenbei, mit der hier wirklich was machen kann. aufgestellt, Leute. Auf Undercover-Basis. Spürst du ein Hauch von Sättigungsgefühl? Doch schon. Ich bin eigentlich gut gesättigt. Das finde ich angenehm. Ja. Ja. Das ist genau richtig. Das ist der nächste ja. kleine Küchengruß, der nächste Schmackhof. Ach, das gibt doch Küchengruß jetzt. Genau. Wie so ein Zuckerwattel. Zuckerwatte, Lavendel. Schon ganz anders krank. Ja. Lebkuchen. Ganz krank, im mhm. bisschen so so mhm. Im Mund wirklich so mhm. Mhm. zusammenbacht. Mhm. Von der Konsistenz und das ist geil. Mhm. ganz krank. Also, Achmed hat mir gerade die Frage gestellt, er sagt, vergleich das mit jedem Dissera ja. bei Melzer. Vielleicht können wir da noch was einblenden und aufstellen. Er sagt, es kommt alles nicht ran. Ich würde in dem Fall sogar sagen, doch, weil das anders war. Also, ich fand die Komponenten mega faszinierend. Ohne das genauer Leute zu können, fand das sehr gelungen. Das hier war wieder so ein bisschen noch mehr Außergewöhnlicher, ja, noch mehr Realitätspferden von allem, was wir sonst gegessen haben. Also, um so zu sagen, ich fand das einfach so krank weil ich dachte, Außergewöhnlich, wie ich es mir nie gegessen habe. Diese Kombi, diesen Zucker-Cracker, hat mich einfach halt umgehauen. sieht aus wie die Nussbutter, wie bei Melzer, muss ich ehrlich sagen. Boah, ganz warm ist das ist ein wirklich benommen. Wir sitzen so lange und warten so lange. 1000 Eindrücke. Nummer 1. Einmal also, ein ich diese... Es nicht viel zu sagen. Rotschimmelkäse mit Rotschmier. Zitrone, roh und warm, lieblich. Ja, schon wild geil. Zum also, Käse gibt es gar nicht viel zu sagen. Ist für mich einfach, als hätte ich bei mir in der Käse, Käse bestellt. nichts groß zu, zu sagen. Du ein bisschen enttäuscht, ne? Ja. ja, ja. Vor allem, weil das Problem ist, es ist schwer euch wirklich nahezubringen, dass jemand in ein Zwei-Sterne-Restaurant geht und euch jetzt erzählen will, dass Adi nicht geil geschmeckt und es macht mich traurig, dass ihr das nicht so, ihr habt diesen Geschmack nicht, ihr könnt es jetzt so nicht nachvollziehen. Der logische Schritt wäre, dass ich es nochmal aufnehmen, so tue, als würde ich es geil finden, damit ich nicht als Idiot dastehe. Und das sind Leute, die haben zehnmal mehr Ahnung als ich und bewerten das und sagen, es ist Zwei-Sterne-Wert. Adi schmeckt es einfach nicht so, also überwiegend. Käse zum Beispiel für mich völlig Standard, also Standard gut, sehr gut, aber... Also der Krieg war mega, ja? mega. Also einfach, okay, vielleicht kommen wir nicht Das so sehr nicht. Schön. Aber das war wieder so der Punkt, man denkt, man geht nicht falsch stellen. Der Das ist jetzt mal was ganz anderes, was man mhm. nicht kennt, aber das war es jetzt nicht. Aber es war mega lecker. Mhm, sehr schön. Lohnt Sie den Käse, wenn ich fragen darf, Sehr schön die Frage wie komme ich raus aus der Nummer zum Schluss gucken ob es geschmeckt hat und ich es äh, man merkt dass es eine krasse Küche ist aber es ist nicht meins es auch natürlich ein paar Dinger, die schon krass waren mein Geschmack ist nach hallo ja, komplett bedient das ist schon was? Ja. So intensiv Kirchig, Amarinakirchig, ja. Mhm. Ich bin ganz krank, ganz böse krank. Einfach von der Intensität nichts zu übertreffen. Heftiges, würdiges Finale. Die ganze Küche hier ist eine sehr hohe Kunst. Das merkt man von den Kompositionen, von den Komponenten in dem Essen. Die Art einfach zu kochen ist krank. Jedes einzelne Essen für sich beim Meisterberg. Sehr würdiges Finale. Das freut mich sehr. Alles besten ist ja das freut mich. Ah, Ich hab Bock auf noch ein Dessert, wenn ja, dazu jetzt gut also ja, ich wusste jetzt noch mehr, Leute. Boah, die sehen uns weg raus. Aber mir gerade, der zittert ein bisschen, er hat schon recht. Das war. Pures Chaos, ich schwöre es euch, weil wir gleich am Anfang schon wieder hops genommen wurden, die sagt, keine Aufnahmen, keine dies, keine das. Glaubt ihr, ihr sitzt da? Wir haben ja einfach trotzdem durchgezogen, obwohl die gesagt ja, haben, wir so sollen nicht machen. Keine Ahnung, das war so ein komisches Gefühl, die sagen, nee, nicht aufnehmen und du musst zu so Undercover mit deinem Handy, Muss das Ding da hinstellen und die haben das 100.000 Mal gesehen, das war todesunangenehm, Nachmit. Die kamen ja rein und original so... Ja. Filmt die Kamera? Ja. So direkt, so direkt, direkt ertappt. Oh Leute und dann immer Achmed mit der kleinen Cam von ja, das 360. Ist da ist ja. übrigens in der Videobeschreibung, als die Cam verlinkt natürlich. Gerne einmal angucken. Keine Ahnung, auch wenn es total schief gegangen ist, war eine geile Mission. War ja, wirklich ne? cool. Leute, Holger zieht durch, das ist das Wichtigste. Ich würde mich sehr über einen Daumen oben freuen, Leute. Richtig knallen lassen und einen Kommentar, was ihr dazu sagt, eure Eindrücke. Das Final noch jetzt einmal. Das Schlauste wäre eigentlich, um meinen Ruf als Foodkenner zu verteidigen. Was ich sagen würde, war alles geil. Aber du kannst das nicht machen, das ist einfach ein Essen und ich glaube, schickt 40 Leute da rein von normalos, wie ich jetzt bin, ich bin normalo. Schickt so einen da rein, ich glaube von 40 Leuten teilen 35 meine Meinung. Und die Leute, die das kennen, ja ich weiß nicht, was für Kriterien du erfüllen musst, damit das für dich geil schmeckt, aber ich glaube, das ist keine unnormale Einschätzung von einem normalo. Ich fand es nicht so geil, Es aufs Ganze gesehen, aber geile Gänge noch dabei gewesen. Danke Leute fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst äh, mir ich hoffe, wie gesagt, das Video gefallen, dann sehen wir uns bei der nächsten Mission. Vielleicht die dabei holla undercover.